Tutorial Walkthrough, wie der Angelsachse sagt, im Reiso Backoffice. Ich habe mich gerade eingeloggt in den Account eines aktiven Partners, damit wir ein paar Zahlen haben und ähm, habe die ähm, persönlichen Daten natürlich immer ausgeblendet, logischerweise. Und wir gehen mal ganz kurz die einzelnen Displays respektive Funktionen durch. Es geht sofort los auf dem Dashboard oben, fängt an mit dem, was habt ihr auf der Uhr und zwar immer aktuell, was also noch nicht angefordert und nicht ausgezahlt wurde. Und das wird unterschieden einmal zwischen der Gesamtanzahl, hier 7.992 Dollar. Pending bedeutet in der Warteschleife, das gilt für diverse Provisionen, die beispielsweise dann erst in einer Woche freigeschaltet werden, am 1. eines folgenden Monats freigeschaltet werden und was ist entsprechend verfügbar, available verfügbar zur Auszahlung. Gucken wir uns gleich an, wie das funktioniert. Dann geht es hier rechts weiter, My Rhizo Community, das zeigt uns die gesamte Teamstruktur, die gesamte Community an und zwar unterteilt in direkte Partner, also dieser Partner, diese Partnerin hier hat 27 mal persönlich gesponsert. Aus diesen 27 sind 2427 Menschen entstanden, das ist der sogenannte Enroller Tree, also ursprünglich durch euch, was ihr registriert, ähm, rekrutiert habt und was daraus entstanden ist, eure persönliche Organisation. Und dann gibt es noch die Information des Placement Trees, das ist das sogenannte Spillover. Wenn ich also in einer in einem Team bin, wo ich eine sehr aktive Upline habe, dann kommt hier auch immer noch was hinzu, das sind Leute, die nicht ursächlich durch euch zur Reise gekommen sind, nichtsdestotrotz sie in eurer Organisation aufscheinen und ihr an den Umsätzen exakt genauso beteiligt werdet, wie wenn sie persönliche Partner werden. Dann haben wir das Bonusvolumen. Das ist die Information, die wir brauchen für den binären Teil des Compensation Plans, respektive auch für Qualifikationsszenarien. Ein Cycle ist immer 250 BV, also Bonusvolumen, Umsatz auf der linken und auf der rechten Seite. Dieser Partner hier hat 1.392 Cycles. Also mal 250 entspricht das, was bisher gelaufen ist und es teilt sich auf in Gesamtumsatz. Das ist immer die Gesamtumsatzzahl. 512.000 irgendwas auf Seite A, knapp 400.000 auf Seite B, das momentan repräsentiert die schwächere Seite und auf die gibt es immer die 10, 12, 14 oder 16 Prozent analog zum Karriereplan. Rechts daneben My EASME Community, das ist eure Kundenbasis. Da müssen wir demnächst äh, 100.000 und Millionen von Menschen sehen. Wichtig zu wissen, diese Übersicht gilt immer nur für euer eigenes Team, also eure sogenannten Enroller-Tree. Hier kommt kein Spillover hinzu. Auf Kunden sind eure persönlichen Kunden eurer Kunden und eure ganzen Geschäftspartner, die ihr ursächlich an Bord geholt habt, die sich dupliziert haben. All die Kunden, die hier entstehen, werden aufgelistet, unterteilt in wer ist kostenlos, aber aktiv registriert. Hier hat einer eine Saver-Mitgliedschaft, 79 eine Super-Saver-Mitgliedschaft und insgesamt haben wir 1326 Kunden. Dann haben wir hier die ähm, Registration der letzten Tage. Das habe ich ausgeblendet, da sieht man äh, Usernamen, da sieht man das Land, da sieht man das Datum, wann man registriert Wurde und man sieht auch, in welcher Ebene dieser Partner bei euch platziert worden ist, das sogenannte Placement Level. Also am besten parallel zu diesem YouTube-Video mal euer eigenes Backoffice aufmachen, dann seht ihr, was da zu sehen ist. Auf der rechten Seite ist immer Platz für temporäre Incentives-Wettbewerber. Aktuell läuft hier dieser Founder- oder Kickoff-Wettbewerb vom 13. Juli noch bis zum 16. August. Und ähm, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, das ist die Möglichkeit, direkt zum Start sich zu qualifizieren für eine ganz elitäre Telegram-Gruppe mit den beiden Founders drin. Es gibt noch äh, bis zu 1000 Dollar extra und es gibt per Post geschickt einen QCXP oder einen QuickX-Token, den es nur limitiert hier gibt. Um dabei zu sein, braucht es entweder 50 Cycles oder 100 Cycles in der Periode und. Hier sehen wir das Ergebnis. Das heißt, diese Person ist bereits dafür qualifiziert. Wenn wir jetzt ein bisschen hochscrollen, geht es weiter auf der linken Seite. Im Endeffekt mit der gleichen Übersicht nochmal, nur runtergebrochen. Wie viele aktive Partner je Seite? Wie viel inaktiv? Also sprich noch kein Reisepaket gekauft, nur registriert. Wie viel sind das insgesamt? Wie viel davon direkt? Was ist das gesamte Bonusvolumen und dann die einzigen beiden Dinge, die zu verstehen sind. Carry Forward bedeutet, all das, was bisher noch nicht zur Auszahlung geführt hat, weil eine Seite stärker als die andere ist, wird hier displayed. Das heißt, die Zahl ist immer größer 200 und ähm, äh, pardon, kleiner 250 auf der rechten Seite, weil das das schwache Bein ist. Warum? Wenn es 250 wären, wäre schon wieder eine Auszahlung. 240 reicht nicht, das heißt, das wird übertragen auf die nächste Woche und dann gibt es die Auszahlung. Und im stärkeren Bein, logisch, all die Bonusvolumen, die noch nicht zur Auszahlung geführt haben, sind hier gelistet. Dann haben wir noch das Unsettled Bonusvolumen. Das ist immer ab Montagmorgen, nachdem der Provisionslauf Sonntagnacht passiert ist, sieht man, was ist seitdem schon wieder hinzugekommen. Das ist der frische Umsatz der aktuellen ähm, Periode, die jetzt ausgezahlt wird, wiederum am kommenden Sonntag. Hier sehen wir die gesamte Teamstruktur und wir sehen weiter unten nochmal das Ganze auf direkte Partner. Das wird ersetzt durch weit sinnvollere Anzeigen äh, mit dem nächsten Update Anfang Mitte. August. Ganz entscheidend, eure Referral-Links, eure Werbelinks, wie immer ihr das nennen wollt. Der obere ist für das Reisegeschäft. Wenn ihr jemanden registrieren möchtet, nimmt bitte diesen Link. Also nicht diesen, sondern euren logischerweise. Vorher wichtig einstellen. Soll der Partner auf eurer Seite A, auf Seite B oder automatisch platziert werden? Was bedeutet, er geht immer ins schwächere Bein. Ich darf empfehlen, sucht euch eine Seite aus, weil ihr besser wisst, aus wem kann was mal entstehen. Ich habe hier bei diesem Partner die Situation, der hat sich für die Seite B entschieden und somit wird alles automatisch dort platziert. Und wir haben natürlich noch den Link für EASME. Wenn ihr reine Kunden gewinnen wollt, das ist der Link. Damit ist der Mensch, der sich registriert, euer Kunde auf Lebenszeit. Und alles, was der tut, einkauft, Cashback produziert, Bedeutet für euch Einkommen, er hat auch das Kunde-Wirbt-Kunde-Wirbt-Kunde-Wirbt-Kunde-Programm zur Verfügung, aber hat nichts mit dem Reiso-Geschäftsmodell zu tun. Er registriert sich kostenlos, nutzt das Produkt, fertig. Gut, dann gehen wir weiter zur Seite Mein Profil. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Hier seht ihr nochmal, wie ihr heißt, wo ihr herkommt. Und könnt sogar ein Foto hochladen, wenn das interessant ist für euch. Ihr könnt euer Passwort ändern und ihr könnt den Google Authenticator aktivieren, wenn noch nicht geschehen, wenn man es haben möchte. Als zusätzliche Sicherheitsstufe wird hier genau erklärt, wie es funktioniert. Dann geht es in die Übersichten. Starten wir mit My Community, also eure Organisation, euer Vertriebsteam. Erste Funktion ist Add Referral. Das bedeutet, ich möchte jemanden registrieren. Gerade haben wir gesehen, es gibt einen ähm, Empfehlungslink, den kann ich schicken, Skype, WhatsApp, E-Mail, wie auch immer, weil der potenzielle neue Kandidat nicht in der Nähe wohnt, wo ich gerade bin. Wenn ich aber neben ihm sitze und ich habe ihm gerade eine Präsentation gemacht, dann kann ich ihn auch direkt in meinem Backoffice registrieren. Der Eure ID ist immer voreingestellt, dann sage ich Seite A oder Seite B. Ich suche einen Username aus für ihn oder er sucht sich einen aus oder sie sucht sich einen aus. Das ist ja heutzutage wichtig, das auch immer zu sagen. Und ähm, es wird sofort angezeigt, ob der noch verfügbar ist. Dann kann ich den Namen ergänzen. Ich suche das Land aus, Telefonnummer, ähm, E-Mail-Adresse und dann ein Passwort. Immer darauf achten. Ich muss ähm, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und ein Sonderzeichen mindestens dabei haben. Ich klicke noch hier auf. Terms and Conditions zu bestätigen und dann war es das. Dann bekommt derjenige eine E-Mail, die muss er nochmal bestätigen und dann ist er bei euch registriert im Team. Als nächstes haben wir die Übersicht My Referral. Das bedeutet, ich sehe hier all die Partner und Partnerinnen, die ich persönlich gesponsert habe. Okay? Das kann ich dann nochmal filtern ähm, für eine gewisse Zeitperiode. Ich kann nach Usernames hier suchen in der Keyword-Übersicht. Ähm, und dann kann ich entsprechend hier runter scrollen und ich sehe jeden einzelnen Partner. Ich blende das logischerweise wieder aus. Was ihr hier seht, ist der Username, aus welchem Land kommt die Person, wie ist der tatsächliche Name. Hier dürfen wir es displayen, wann sind eure direkten. Hier zeigen wir an, welche Karrierestufe dieser Partner erreicht hat, wann gestartet wurde, wann seine Reisopartnerschaft aktiviert worden ist durch den Kauf eines Paketes. Ihr habt auch die E-Mail-Adresse, könnt also auch hier direkt. Supporten und in Kontakt treten. Ihr habt die Telefonnummer und ihr seht sogar, das wird in Kürze freigeschaltet, wie groß ist das persönliche Team eines jeweiligen Partners. Also eine perfekte Übersicht, um zu schauen, wo braucht jemand Hilfe, wo ist jemand gegebenenfalls kurz vor der nächsten Karrierestufe und so weiter und so fort. Übrigens, deshalb mache recht das Video auch so schnell es geht. Wir werden im Monat August so bahnbrechende Updates hier haben, was ähm, Vertriebssteuerung angeht und, und all diese Anzeigen, die ich brauche, die mir ganz klar sagen, was ich in diesem Monat noch tun sollte, um die nächste Karrierestufe zu erreichen. Nächste Möglichkeit ist My Community. Jetzt sehen wir die ganze Organisation. Vom Prinzip das gleiche wie gerade, nur weil es jetzt eben auch sogenannte Spillover-Kontakte sind und die Teampartner eurer direkten Partner, da Datenschutztechnisch darf man nur den Username anzeigen, ihr seht das Land, wann gestartet, wann Reisepaket aktiviert und auf welcher Seite die Person platziert ist. Und ihr seht auch das Level, also in welcher Ebene ist der in eurem Binärbäumchen gelandet. Wiederum die Möglichkeit zu sortieren, nur Seite A, nur Seite B oder nach Username zu suchen oder eine spezielle Zeit einzugrenzen, um mal zu gucken, hey, wie aktiv ist mein Team eigentlich im Monat Juli gewachsen. Dann für den Binärbaum gibt es den Placement-Tree. Auch hier wieder gesamte Organisation und auch hier, Tipp, guckt euch parallel zu diesem Video euer Backoffice an, denn ich muss das hier wieder ausblenden. Ihr seht euch selbst oben stehen, Land, Karrierestufe, Umsatz links und rechts und dann habt ihr die beiden Beine, Seite A links, Seite B rechts und ihr könnt runterscrollen und ihr könnt in die Tiefe klicken, wie weit ihr wollt. Bei jedem Partner findet ihr ein kleines I. Wenn ihr da mit der Maus drüber fahrt, geht ein ähm, Pop-up. Fenster auf, das zeigt euch zu jedem einzelnen Partner, wie ist die Umsatzstruktur Seite A, Seite B, was ist im sogenannten Carry Forward und was ist in diesem aktuellen Ab Abrechnungszyklus in dieser Woche neu hinzugekommen. Also eine perfekte Übersicht, oben könnt ihr navigieren, klickt auf diesen linken Pfeil, geht es eine Ebene tiefer auf Seite A, klickt ihr hier auf den rechten, geht es eine Ebene tiefer Seite B. Pfeil nach oben, geht das Ganze wieder zurück und wenn ihr auf Escape klickt, seid ihr wieder bei euch ganz oben. Auch hier könnt ihr nach Usernamen suchen und habt eine perfekte Übersicht, wie es aussieht. Und dann haben wir noch den sogenannten Enroller Tree. Da geht es wiederum nur um eure persönlichen Partner. Kann ich hier wieder nicht displayen, müsst ihr wieder separat anschauen. Ihr seht links und rechts, wen habt ihr dort platziert. Ihr seht den Status, ihr seht den Usernamen und dann kriegt ihr die Information auch des jeweiligen Ranges angezeigt mit einem kleinen farbigen Icon. Und wenn diese Person selber schon gesponsert hat, dann wird das auch angezeigt, aber nicht nur das, ihr könnt euch sogar runterklicken. Also hat jemand schon zehn Frontlines gesponsert, könnt ihr auf das Pluszeichen klicken, kriegt dann diese Frontlines angezeigt, haben die auch schon wieder Frontlines, wird wieder ein Pluszeichen displayed und ihr könnt euch sukzessive runterklicken. Das ist eure eigene Organisation, die ist ganz entscheidend für die Qualifikation in den Rängen, denn hier müsst ihr dafür sorgen, dass möglichst viele Partner auch in der Karrierestufe nach oben kommen, sodass ihr zusammen mit den nötigen Cycles ebenfalls schnellstmöglich in die Top-Ränge kommt, wo es dann Bank Achievement Bonus gibt, Tesla Bonus gibt, Global Bonus Pool und ähnliches mehr. Nächster Bereich, My Earnings, meine Einnahmen. Und hier geht es los als erstes mit My Wallet. Das ist also eure Brieftasche. Und hier wird alles displayed, was eingebucht worden ist. Das ist wie ein Kassenbuch. Alle Boni werden hier displayed. Aber ihr könnt natürlich wieder hier über den Filter auch auswählen, was angezeigt werden soll. Hier ist jetzt gerade am 27. Juli das erste Mal der sogenannte Matching Cycle Bonus displayed worden von vielen, vielen, vielen, vielen Partnern. Muss ich hier wieder ähm, unkenntlich machen mit dem jeweiligen Summe des einzelnen Partners. Kann man sich dann bis zum Getno nach unten ähm, ähm, scrollen und über mehrere Seiten sich die Einnahmen anschauen. Dann kann ich aber auch sagen, ich möchte sehen, was ist denn nur Cycle-Bonus. Dann gehe ich in die Auswahl und sage, okay, zeig mir nur den Cycle-Bonus an, gehe auf Suchen und jetzt zeigt er mir die einzelnen Perioden des Cycle-Bonuses an. Hier noch ganz wichtig, das sehen wir jetzt hier oben, ähm, die Personen, die schon Mercury oder darüber sind, bekommen ja statt zehn 12 Prozent, das bedeutet, dieser Partner hier hat nachträglich 2 Prozent eingebucht bekommen, das sind diese 2.540 für eine Woche, nochmal 2 Prozent in der Woche danach, 770 und jetzt läuft das auch jede Woche. Das wurde erst vor kurzem freigeschaltet, deshalb ist es jetzt nicht in der Chronologie, ab sofort jeden Montag wird das eingebucht. Oben sehen wir das Gesamteinkommen dieses Partners hier, 38.000 Dollar für ein paar Wochen in der pre -Pre, pre pre pre pre pre launch phase nicht ganz so schlecht. Pending, also auf Auszahlung wartend ist nichts, sprich komplett 38.210 Dollar. Pearls. Ich glaube, im normalen Workshop haben wir bekannt gemacht, was es bedeutet. Ein Pearl ist gleich ein Dollar und mit jedem Starterpaket kommt analog zur Summe, was das jeweilige Reiso. Lizenz oder Starterpaket kostet die gleiche Anzahl an Pearls hinzu und hier habe ich jetzt wieder mein Kassenbuch, wenn ich so will. Dieser Partner hat ein 700 Dollar Premium-Paket gekauft, er hat von diesen 700 Perlen, Perlen die, die, die er damit bekommen hat, 495 schon benutzt, ähm, abgelaufen sind keine, ihr wisst, eine Perle ist immer ein Jahr gültig, also 205 sind noch verfügbar. Und hier sage ich auch dem System, was möchte ich mit den Perlen tun. Ihr seht hier in der Übersicht, bisher sind alle Perlen genutzt worden, um eine Super Saver Mitgliedschaft, einen Gutscheincode zu generieren, der dann entsprechend an Kunden oder Partner geschickt worden ist. Ganz zu Beginn am 1. Juni wurde das Premium Paket gekauft und 700 Perls sind verfügbar gewesen. Jetzt sage ich Redeem Pearl, also einlösen. Nochmal die Anzeige, 205 sind noch da. Jetzt kann ich sagen, ich möchte sie ähm, nach Ismi transferieren. Das geht noch nicht. This feature is coming soon. Wird jetzt ähm, in den nächsten wenigen Wochen freigeschaltet, denn ich bin in der Lage mit Pearls auch physische Produkte und ähnliches mehr in Ismi freizuschalten, zu bestellen, zu kaufen, zu bezahlen. Das geht jetzt noch nicht. Aktuell kann ich Mitgliedschaften generieren, ich sage, ich habe noch 205, ich möchte eine Super Saver Mitgliedschaft haben, kostet 99 Dollar, entsprechend 99 Pearls und ich möchte davon eine oder zwei, mehr geht nicht von meinem Guthaben, eine haben. Und wenn ich jetzt auf Redeem klicke, was ich jetzt nicht tue, dann würde in diesem Account ein weiterer Gutschein generiert. Wie ich den verschicke, zeige ich euch in Kürze. Okay, nächstes Bonusvolumen, nächste Auswahl hier. Da werden alle Details zu den Bonusvolumen, die gebucht werden, respektive wurden, displayed. Und zwar... Immer pro Produktpartner, Bonusvolumen durch Minting-Verträge, Bonusvolumen durch gekaufte ismi mitgliedschaften Bonusvolumen durch gekaufte Reise-Lizenzpakete. Rechts hier immer aufgeführt, die jeweilige, das jeweilige Bonusvolumen, auf welcher Seite es platziert worden ist und so könnt ihr euch dann wieder durchklicken auf alles was in eurem Team passiert ist, respektive wieder filtern, ich möchte nur Seite A, ich möchte nur Seite B sehen, da muss ich genau aufpassen, was passiert und oben sehen wir noch eine Gesamtsituation Stand jetzt, das ist immer das aktuelle Volumen, was aktuell zur Auszahlung steht. Das bedeutet, jetzt für diesen User, der hat das starke Bein rechts, das ist jetzt der zur Verfügung stehende neue Umsatz hier, 164.000 in dieser Abrechnungswoche hat er 49.000 auf Seite B. Und wenn ich jetzt gucke, wie oft passt da die 250 als minimum rein, sehen wir, 49.250 ist das zu verdienende Cycle-Volumen. Darauf 10, 12, 14, 16 Prozent werden am kommenden Sonntag ausgezahlt. Ist doch nett. Dann Top-Up-Referral-Bonus. Das ist die Möglichkeit, nachträglich Umsätze, die im Vormonat passiert sind, noch einmal um bis zu 10% auf das Bonusvolumen zu erhöhen. Das ist ein toller Schachzug in diesem Karriereplan und die Anzeige ist wie folgt. Ich sehe immer rückwirkend, in, also sagen wir, wir haben jetzt Monat Juli und zwar am 31. übrigens, das heißt, mir wird angezeigt, was ist im Monat Juni an persönlichen Umsätzen gelaufen. Dieser Partner, dessen Backoffice ich benutzen darf, hat in dem Monat ein, äh, einen persönlichen Verkauf gehabt, 2850 BV, also sprich ein 5000er Minting-Vertrag, wie wir alle wissen. Und diese 2850 kann ich nochmal mit 10% bezahlen, mich lassen, ein sehr guter Satz, aber ihr wisst, was ich meine, sprich 285 Dollar Umsatz steht aus. Was muss ich tun, um die zu bekommen? Jetzt muss ich den ganzen Monat Juli die Qualifikation erfüllen für diese 10%. Die ist entweder Bonusvolumen von 1500 BV, das ist wie wir sehen lange erreicht, oder die Alternative ist 20 Cycles, also 20 mal 250 BV links und rechts. 20 Cycles werden hier angezeigt mit 710 auch lange erreicht. Das heißt dieser Partner kann sich auf 285 extra freuen am 1. August. Jetzt können wir schon mal einen Monat vorgehen. Da sehen wir dann im August, wie die Situation ist. Da war dieser Partner fleißiger. Hier reden wir von erheblich mehr ähm, persönlichen Bonusvolumen ähm, und ich sehe natürlich jetzt hier in der Qualifikation noch 0 schlichtweg, weil der August noch nicht angefangen hat und entsprechend das erst dann displayed wird, wenn hier die ersten Zahlen reinklicken. Also immer der Folgemonat gesamtheitlich wird herangenommen, um die Eigenverkäufe im Vormonat nochmal um 5 oder 10 Prozent zu erhöhen. Dann haben wir den Matching Cycle Bonus. Das wird sicherlich eines der beiden Top-Einkommen sein in der Zukunft. Warum? Hier gibt es kein sogenanntes Capping, es gibt keine Höchstauszahlung. Je größer euer Team ist, je erfolgreicher euer Team ist, umso mehr Matching-Bonus bekommt ihr. Helft euren Partnern und hier geht es nur um die direkten Partner und eure direkte Organisation. Hier gilt kein Spillover. Seht zu, dass die viel Geld verdienen. Je mehr sie verdienen, umso besser für euch, weil ihr bekommt auf deren Cycle-Bonus Cycle 5% mit jede Woche. So, das sieht wie folgt aus. Ihr habt ähm, angezeigt, was ist der... Gesamtbonus, an matching bonus Stand jetzt und dann nochmal unterteilt: alle Partner in eurer Level 1, also alle direkt von euch gesponserten Partner. Dann Level 2, also Partner eurer Partner und so geht es weiter. Dieser Account hier ist Mercury, dann sind schon 6 Matching-Bonus-Level freigeschaltet, bis zu 10 sind möglich. Und dann, wenn man runterscrollt, sieht man wieder jeden einzelnen Partner. Und man sieht, was die verdient haben und was entsprechend daraus an 5% bei euch gelandet ist. Muss ich natürlich hier wieder schwärzen, aus nahegelegenen Gründen. Ihr könnt auch die Level euch nochmal anzeigen lassen, wenn ich nur gucken will, ah, wie tief ist denn mein Team schon? Ich schau mal, was ist denn in Level 6 los? Aha, da sind auch schon einige. 5% bleibt 5%. Diese Zahl wird unfassbar groß werden, speziell für die, die wirklich fleißig aufbauen und ihrem Team helfen, die Ränge zu erreichen und viel zu verdienen. Gibt es kein Capping, wird grandios sein. Und last but not least sehen wir unseren Cycle Bonus. Das ist der Binär Bonus, der ausgezahlt wird und zwar immer ähm, jede Woche. Cycle Periode ist immer von ähm, Montag 01 bis Sonntag kurz vor Mitternacht indischer Zeit und jede Woche wird dann geschaut, was ist für ein ähm, Bonusvolumen links, was ist ein Bonusvolumen rechts und entsprechend. Was hast du verdient? Hier oben sehen wir die Gesamtübersicht. Bisher an Cycle-Bonus hat dieser Partner 34.800 Dollar verdient und das entspricht 1.392 Cycles. Da kriegt man so eine Idee, weil unser Karriereplan ja so aufgebaut ist, dass bis zur Mercury-Stufe ich einfach nur kumuliere meine sogenannten Cycles. Ich habe keine zeitliche Vorgabe, ab alle Zeit der Welt dorthin zu kommen und das macht ihn so fair und so global ähm, funktionierend, so will ich es mal ausdrücken. Und unten seht ihr dann die einzelnen Wochen, immer Sonntag, äh, sorry, Montag bis Sonntags, Montag bis Sonntag, wie ist die Situation. Und dann, wenn ihr schon Mercury und darüber hinaus seid, das wird immer erst im Folgemonat am 1. ausgezahlt, weil man immer erst dann weiß, hat sich dieser Partner für eine Karrierestufe Mercury oder darüber hinaus qualifiziert, dann gibt es diese 2% mehr, 4% mehr oder sogar 6% mehr. Okay, jetzt kommen wir zur Auszahlung, Withdrawal. Das läuft aktuell nur in Krypto, in USDT. Wir erwarten im Monat August, dass das sogenannte Fiat-Payment-Gateway live ist. Das bedeutet, dass sowohl eure Kunden, eure Geschäftspartner nicht nur bezahlen können mit Kreditkarte, mit Banküberweisung, nein, sie können auch ihre Einnahmen sich in beispielsweise Euro, Schweizer Franken, whatever, aufs Konto überweisen lassen. Und das zeigt dann auch die, die Kraft des quickx protokolls weil das ist ja genau der Punkt. Viele von euch konzentrieren sich auf den Minting-Vertrag, auf das Krypto-Produkt. Das zahlen die Kunden in Krypto. Eure Provision bekommt ihr in Euro, wenn ihr es wollt. Ihr seid aber flexibel. Ihr könnt sagen, ich möchte gerne einen Teil davon gerne in USDT haben. Ich brauche immer was auf meinem Krypto-Wallet auf der CN Exchange, Beispielsweise ein Teil davon möchte ich aber auf meinem Bankkonto haben. Könnt ihr so flexibel gestalten, wie ihr lustig seid. Aktuell geht nur USDT. Ihr seht noch einmal, was ist verfügbar. Ähm, zurzeit ist nichts requested, also ich habe keine Anfrage laufen und was ist ausgezahlt jetzt in der aktuellen Periode. Dieser Partner hat hier sich jetzt viermal auszahlen lassen, das seht ihr hier und am 21. Juli war die letzte Anfrage, die ist bestätigt und alles was bis Sonntag bestätigt als, als Auszahlungsanfrage im System ist, wird immer automatisch am folgenden Donnerstag bezahlt. Jetzt kann man eine neue Anfrage machen, neue Auszahlung, 7.900 sind da. Als Beispiel sagen wir, 7.000 möchte ich auszahlen lassen. Warum? Macht es Sinn, immer was stehen zu lassen, weil ich mit dieser Provision mir Perlen kaufen kann und vieles weitere mehr in der Zukunft auch und dann habe ich einfach einen Weg gespart und kann einem Partner helfen. Also 7000 lasse ich mir auszahlen, nein 7001, ich mache es eh nicht, ich betreue jetzt dieses Konto auch nur dankenswerterweise von einem Partner. Warum mache ich 7001? Weil die Gebühr für jede Überweisung ist 1 Dollar, was mehr als fair ist und ich kenne wenige, die tatsächlich mit dieser Gebührenstruktur ihr Network ähm, unterstützen. Somit ist die Auszahlung 7000 Dollar. Jetzt kommt die USDT-Adresse rein. So, ich habe mal eine in einem Zwischenspeicher gemacht, die bestätige ich nochmal. Google Authenticator Code mache ich jetzt auch einfach nur einen, wie soll ich sagen, einen Test rein, damit wir sehen, wie das funktioniert und dann erfolgt die entsprechende Bestätigung. Jetzt wird noch eine E-Mail geschickt an den Partner. Und der kann diese und sollte diese E-Mail bestätigen, um dann schlussendlich auch diese Auszahlung, die jetzt den Status Requested hat, ins Confirm zu bekommen und entsprechend am folgenden Donnerstag ausgezahlt bekommen. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt, ähm, dieses Available Volumen bleibt logischerweise, bis diese E-Mail bestätigt wurde, ähm, noch verfügbar. Ich kann auch sogar eine Auszahlung löschen und kann, wenn ich zum Beispiel am nächsten Tag noch einen Referral-Bonus reinbekomme, die Zahl wird höher, kann ich die löschen und mache die nächst größere Zahl rein, weil immer nur einmal pro Woche ausgezahlt wird. Dann haben wir alles rund um das Thema EASME Membership. Da sehen wir einmal unsere Gutscheinstruktur. Voucher ist Gutschein. Und hier sehen wir das, was wir generiert haben mit den Perlen. Fangen wir aber unten an. Am 21. Mai gab es einen kostenlosen Gutschein. Und zwar ähm, war das aus der Situation heraus von Crypto Advice das Geschenk für alle ab 3 ähm, Star und aufwärts. Dann hat dieser Partner hier am 1. Juni sich ein Premium-Paket gekauft und hat entsprechend den ähm, Gutschein eingelöst für seinen eigenen Kundenaccount. Ganz wichtig zu verstehen, wenn ich ein Premium-Paket kaufe, das gibt ja beim Premium-Paket eine kostenlose Mitgliedschaft dabei und ich bin aber schon super saver gewesen, dann schaltet mir das System einen weiteren Gutschein frei, den ich jetzt für Kunden, Freunde, Familie benutzen kann. Also es geht hier nichts verloren. Und dann sehen wir hier den Status jeder Gutscheine, available, verfügbar, ähm, redeemed, hier auch redeemed und hier auch redeemed. Das bedeutet, die sind schon eingelöst worden von Kunden und jetzt kann ich entsprechend die senden. Der ist available, jetzt kann ich sagen, okay. Den möchte ich schicken und zwar an Lieselotte, was weiß ich, Lieselotte, Lieselotte, Lieselotte, würde ich schreiben. So, E-Mail, klar, packe ich jetzt hier rein und dann schlussendlich die Sprache, aktuell geht noch Englisch und dann kann ich die senden. Ganz wichtig zu verstehen, wem kann ich einen Gutschein senden, dass das ein für alle Mal klar ist. Ihr könnt als Reisopartner. Euch selbst einen Gutschein senden an eure eigene E-Mail-Adresse, wenn ihr kein Premium-Paket habt, noch nicht Super Saver habt, macht das definitiv Sinn. Ihr könnt sie an jeden eurer Kunden schicken. Also jeder, der bei euch Kunde, reiner Kunde geworden ist, dessen E-Mail-Adresse verwenden, der Kunde ist bisher nur kostenlos drin, und ihr könnt ihm jetzt einen Gutschein schicken, berechnet die 99 Dollar, verschenkt es, ganz, ab, ganz ähm, euch überlassen, dem könnt ihr das schicken. Ihr könnt sie an alle empfohlenen Kunden senden. Was bedeutet das? Euer Nachbar ist Kunde bei euch geworden und der ist so begeistert und fängt an darüber zu reden. Ich rede nur vom Kunde-wirbt-Kunde-Programm, nicht vom, vom business All die Kunden, die dieser Kunde weiterempfiehlt, auch die sind für euch mit einem Gutschein ähm, wie soll ich sagen? Ausrüstbar. Also, das ist auch möglich. Und last not least, wenn ihr menschen sponsert, also Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen, denen könnt ihr auch einen Gutschein von euch schicken, aber nur euren direkten. Ganz wichtig, weil damit auch immer die Verknüpfung hergestellt wird, dass das euer Kunde wird. Okay, Und somit gibt es Partner wie der Gerd in Berlin, dessen System ist es zu sagen, jeder startet mit einem 700 Dollar Premium Paket. Erstes Ziel ist sieben Frontlines, sieben direkte Partner und Partnerinnen für Reise zu sponsern und jedem von denen verkauft er einen Super Saver Gutschein den er hier verschickt. Damit ist sein Paket komplett bezahlt und trainiert dann seine Partner, es genauso weiter zu vollziehen. Dann hat man einen perfekten duplizierbaren Kanal geschaffen. Jeder weiß, okay, wenn ich sieben Leute gesponsert habe, neben all der Provision habe ich auch mein eigenes Reisepaket komplett refinanziert. Sehr schöne Idee. Übrigens, wenn ich einen Gutschein verschickt habe dann steht hier Send, also gesendet und der Kunde, den aus welchem Grund auch immer nicht einlöst, könnt ihr ihn nach ein paar Tagen auch wieder ähm, canceln, das nennt sich Revoke. Ihr könnt ihn also wieder zurücknehmen, dann ist er wieder frei und kann neu verschickt werden. Das nächste ist eure eigene Mitgliedschaft. Wie sieht es da aus? Da seht ihr Super Saver vom 12. Juli bis entsprechend 2021 und eure persönlichen Daten, das ist einfach nur die Angabe. Dann alle direkten Kunden von euch, nur eure persönlichen und Kunde wird Kunde. Das ist, was hier displayed wird. Denn ein empfohlener Kunde von einem Kunden wird euer persönlicher Kunde. Auch wenn der empfehlende Kunde ein Leben lang 10% auf die Mitgliedschaft mitbekommt, jedes Jahr, All das, was dieser Kunde an Cashback produziert, zählt nur für euch und somit zählt auch der ganze Kunde nur für euch. Wir sehen in der Gesamtübersicht äh, 22 äh, kostenfreie, keinen Saver, zwei Super Saver, gesamt 24. Ich kann wieder wählen, zeigt mir nur die Super Saver an, zeigt mir die kostenlosen an, zeigt mir eine gewisse Periode an und hier sehe ich den jeweiligen Status. Und äh, zuletzt My Community. Hier habe ich jetzt alle Kunden eurer persönlichen Struktur, eures sogenannten Enroller Trees. Da haben wir, wie eben schon gesehen, 1246 kostenfreie, einen Saver, 79 Super Saver und die Gesamtanzahl. Wiederum aufgeführt, ich sehe auch, und deshalb muss ich es wieder ausblenden, wer ist der Empfehlungsgeber gewesen des einzelnen Kunden, was ist der, die Mitgliedschaft, der Mitgliedschaftsstatus und wann läuft die aus. Also auch eine perfekte Übersicht hier für euch. Dann haben wir noch die Reiso-Pakete, die kann man so oft kaufen, wie man will. Wir haben derzeit deren drei, es kommt ein, zwei weitere Pakete hinzu, jetzt in Kürze im Zuge des startenden B2B-Businesses, White Label, Co-Branding, Partnerprogramm, gehen wir jetzt hier nicht drauf ein. Derzeit gibt es diese drei, die kann ich so oft kaufen, wie ich will. Ähm, Upgrades gibt es nicht, machen auch keinen Sinn. Weil unser System weltweit legal ist. Hier hat ein persönliches Starterpaket keinen Einfluss auf die Karriere, auf den Karriereplan. Nichtsdestotrotz, die allermeisten nehmen natürlich das 700er Paket, weil es gibt mir nicht nur 700 Perlen, sondern ich kriege meine Mitgliedschaft geschenkt und zwar die teure. Ich kriege drei extra Landing Pages, also zu den drei, die alle haben, gibt es nochmal drei extra. Ich kriege ein besonderes Dashboard ähm, und noch 200 Dollar Gutschein für das Partnerprogramm und so weiter und so fort. Das ist die Möglichkeit, das kann ich so oft tun, wie ich will, wenn ich sage, hey, so ein Ding will ich noch mal kaufen, dann kann ich mich entscheiden, möchte ich es aus meiner Provision bezahlen, das ist in Kürze freigeschaltet, das ist ein Grund, warum man immer ein bisschen Provision stehen lässt, möchte ich es mit QCX bezahlen, das geht zu einem gewissen Prozentsatz, 210 Dollar kann ich in QCX bezahlen, der Rest in USDT, der QCX Anteil hat sogar 5% Discount, denn das ist unser Haustoken, den wir entsprechend pushen. Oder gesamtheitlich in USDT, dann sage ich Checkout, möchte bezahlen. Jetzt wird mir das Wallet angezeigt. Das scanne ich jetzt mit dem QuickX-Wallet beispielsweise ab. Das ist das schnellste und in rasender Geschwindigkeit, nachdem ich die 700 USDT bezahlt habe, ist mein Paket freigeschaltet. Funktioniert wunderbar. Orders zeigt mir jetzt noch das, was passiert ist. Das ist die Testbestellung, die wir gerade gemacht haben. Ja, die ich natürlich jetzt nicht bezahle. Das Paket hier ist bezahlt. Ähm, auch interessant, wenn man versehentlich durch Gebühren, ähm, die man nicht beachtet hat oder die man zu großzügig ähm, integriert hat, zahlt man 701,26 Dollar, schreibt einem das System sofort 1,26 Dollar Provision. Gut, hier geht nichts verloren. Diese Bestellung kann ich jetzt löschen, war ja nur für dieses Trainingsvideo. So, dann haben wir noch die Landing Pages als letztes. Da zeigt es uns die drei an, die es derzeit gibt und die auch ein jeder hat. Hier seht ihr, könnt ihr euch die Vorschau euch angucken, in welchen Sprachen das Ganze zur Verfügung steht. Deren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich weiß, es kommen jetzt noch einige hinzu. Und wie gesagt, habe ich ein Premium-Paket, wird es hier noch drei weitere geben. Hier könnt ihr den Link kopieren. Hier stellt ihr ein, wohin soll derjenige gesponsert werden, der auf diese Landingpage geht. Ihr könnt eine Live-Voransicht euch anschauen und ihr könnt sogar aus dem System direkt in Social Media posten, in WhatsApp oder per E-Mail. So, das Letzte, was wir noch haben, ist der Hilfebereich. Das ist unser ähm, Support-Dashboard. Wenn ihr vorher eingeloggt wart, seid ihr auch hier direkt eingeloggt und hier habt ihr eine Wissensdatenbank aktuell in Englisch. Ihr könnt also hier nach Fragen suchen, ihr könnt direkt in die ähm, FAQs gehen oder euch die Karrierepläne und alles anschauen. Und wenn das dort nicht zu finden ist, die Lösung, ein neues äh, Support-Ticket anfordern. 24, 36 Stunden maximal ist die Antwort, ist die Lösung da. Tipp von mir, spricht immer erst mit eurer Ablein, das geht noch viel, viel schneller. Und wir haben unsere, ähm, unsere Teams sehr, sehr stark ausgebildet, sodass die in den meisten Fällen auch helfen können. Ja, das ist die Situation. Ich glaube, das ähm, ist nicht so richtig schwierig. Wir werden das öfter haben, weil es kommen ganz viele neue Dinge hinzu. In Kürze neue Anzeigen es gibt nur ein Ziel von den beiden Adlackers, nämlich hiermit wirklich in die Top 100 der Geschäftsgelegenheiten dieser Welt, die sich im Affiliate, im Network Marketing bewegen, aufzusteigen. Ihr seid von Beginn an mit dabei, herzlichen Glückwunsch dafür, ganz, ganz viel Erfolg und bis bald auf einem Webinar oder einer Roadshow oder unserer Eröffnungskonferenz, wenn es dann richtig losgeht. Tschüss aus Dubai!